Hey Leute, willkommen zurück zu Assassin's Creed 1. Wie ihr seht, ist Arsur da unten in Akon. Und ja, jetzt mache ich das ganz einfach. Statt, dass ich jetzt 1300 Kilometer reise, gehen wir kurz hier rein. Und dann gehen wir halt wieder zurück. Und jetzt muss ich nur noch einmal raus ins Königreich von hier aus. So, und jetzt sind wir schon einiges näher als vorhin. Das Einzige ist halt, ich habe hier keine Aussichtspunkte. Ich könnte den kurz machen, vielleicht. Ich glaube, die habe ich letztes Mal übersprungen. Genau aus dem Grund, weil ich keinen Bock hatte auf dieses Theater. Aber unterdessen sind wir ja doch schon einiges besser dran. Und ich glaube, ich habe das Pferd voll reingetrieben. Deswegen wurden die aggressiv. Oder sie suchen mich. Eins von beiden. Das kann beides sein. Ist ja auch egal. Jetzt muss ich ganz kurz warten. Weil die müssen jetzt aus irgendeinem Grund da rauslaufen. Und ein Mensch auf einem Pferd ist halt schon mega verdächtig. Äh. Okay. Vielleicht von oben. Es gab ja zwei Wege da rein. Naja, das sieht schon besser aus. Weil ich weiß, dass dieser Abschnitt ähm, nicht mehr betreten werden kann nachträglich. Naja, also wir werden glaube ich sogar darauf hingewiesen, dass man diesen Abschnitt nicht mehr betreten kann nachträglich. Ah ne, werden wir nicht. Okay. So sieht der Abschnitt aus, in dem wir uns befinden. Keine Aussichtspunkte. Einfach gar nichts ihr seht, ganz viele Gegner hier. Viele Tote. Oh, ich wollte ihn rumbringen. Egal, also wir müssen natürlich nicht kämpfen. Ich könnte, glaube ich, auch durchrushen. Ich bin mir gar nicht sicher, ob ich könnte. im Moment. Ja, hier könnte ich noch durchrennen. Nein, mein Pferd ist... Oh, fuck. Ja, mein Pferd steckt in der Wand fest. Scheiße. Okay, dann laufen wir den Rest. Ich hab... Okay. Ich schaff's schon jedes Mal, die Scheiße zu verbargen. Ich glaube, ich habe das noch nie so oft geschafft in diesem Playthrough einfach dreimal in einer... ...auf einmal... Nicht in einem, in einem Level, aber dreimal im ganzen Spiel schon. Moment, der muss zuerst weg. Und somit geht's weiter. Woo! Das sind nur unfähige Soldaten hier. Da kommt man sogar mit Meshen ganz gut durch, lustigerweise. Erst wenn die Großen dabei sind, wird's kritisch. Ja, finde ich auch und trotzdem seid ihr hier. Ich weiß, dass die Sprüche cool wirken sollen, oder so, aber... Man soll sich halt denken, boah, die denken, die haben eine Chance, komm, die mache ich fertig. Aber irgendwie denke ich einfach, ja, okay, das sind Kacknoobs, die haben einfach so eine Stimme drin und ich habe keine Lust... Das ist heftig. Die erwarten uns doch. Naja, ja, die erwarten uns. Die wussten ganz spezifisch, dass wir auftauchen werden. Bin ich eigentlich ziemlich über überzeugt davon. Die wussten, dass wir auftauchen werden. Dass sich Al Mualim hier nochmal einmischen will und wir konnten Al Mualim nicht mal Bescheid sagen. Ja, vielleicht ist es doch besser so. Der visiert immer irgendwelche Gegner an, die nicht mal in der Kamera sind. Das ist zu so nervig. Ich wäre wenigstens auf den äh, nearest enemy oder so gegangen. Der geht einfach auf irgendwas, was er gar Bock hat. Aus welchem Grund auch immer. Ich habe seinen Konter gekontert. Ja, ich glaube, ich lasse den letzten Teil mal drin, weil das gehört hier noch dazu, mega mega interessant, ich weiß aber trotzdem. Äh, ja, ich habe mir gestern noch Weathering-Video gekauft, ähm, vom den Film von Machern von uh, Your Name und ich bin sehr gespannt, den werde ich mir nachher reinziehen. Ich hoffe jetzt mal, das war die Idee davon. Ich glaube, auch hier gibt es hoch- und niedrige Klassiker äh, Templer. Ich drücke Kreis immer zu spät, weil ich nicht erwarte, dass sie greifen. Dabei passiert das noch mega oft eigentlich. Ja, mein X funktioniert immer noch nicht, wenn ich sage, der soll ausweichen. So, jetzt muss ich langsam ein bisschen Ruhe reinbringen. Nein! Nice! Da vorne ist unser Auftragsziel. Das muss Robert de Sable sein. Kommt nicht näher! ich überbringe eine botschaft keinen Staat. ihr bringt die kapitulationsbedingungen das wurde auch zeit nein ihr missversteht das ist könig richard mich nicht salah al-din Ein assassine was hat das zu bedeuten und sputet euch es gibt einen verräter in eurer mitte er hat euch gedungen mich zu meucheln und euch daran zu weiden bevor ihr zustoßt ich bin kein so leichtes opfer nicht ihr seid mein ziel er ist es dann spricht, dass ich mir ein urteil bilde Wer ist der Verräter? Robert de Sartre. Ein Adjudant. <lacht> er sind auf Verrat. Ihr findet dafür andere Worte. Ihr sind auf Rache gegen eure Leute für das Übel, das ihr in Akkon angerichtet habt. Und ich neige dazu, ihn zu unterstützen. Einige meiner besten Männer wurden von euch ermordet. Ich war es, der sie tötete und aus gutem Grund. Hört mich an. Wilhelm von Montferrat. Er wollte Akkon mit seinen Truppen erobern. Garnier von Nablus. Er setzte seine Fertigkeiten ein, um andere zu indoktrinieren und manipulieren. Sie brannt. Er wollte den Hafen blockieren, um euch vom Nachschub aus eurer Heimat abzuschneiden. Sie haben euch betrogen und sie erhielten ihre Befehle von Robert. Erwartet ihr, dass ich euren Worten Glauben schenke? Ihr kanntet diese Männer besser als ich. Seid ihr ernstlich überrascht, von ihren üblen Absichten zu erfahren? Ist das wahr? Mein Lenzherr, der Mann ist ein Assassin. Diese Kreaturen sind Meister der Manipulation. Natürlich ist es nicht wahr. Ich habe keinerlei Grund zu lügen. Und doch tut ihr es. Fürchtet ihr etwa um eure kostbare Festung? Kann sie der gemeinsamen Macht der Sarazenen und der Kreuzfahrer widerstehen? Meine Sorge gilt den Bewohnern des Heiligen Landes. Wenn ich mich opfern muss, um Frieden zu stiften, dann soll es geschehen. Wir befinden uns hier in einer sehr seltsamen Lage. Jeder beschuldigt den anderen. Wir haben keine Zeit für so etwas. Ich muss Salada treffen und uns seiner Hilfe versichern. Je länger wir zögern, desto schwerer wird es. Wartet, Robert. Warum? Was habt ihr vor? Sicher wollt ihr das nicht glauben. Eine schwere Entscheidung, die ich nicht alleine treffen kann. Ich muss sie jemand Weiserem überlassen. Danke. Nein, Robert, nicht euch. denn sonst? Dem Herrn. Es soll durch einen Zweikampf entschieden werden. Gott steht sicher auf der Seite dessen, der die Wahrheit spricht. Wenn das euer Wunsch ist? Das ist es. So sei es. Sit blank, Assassin. Alles klar. Aber natürlich nicht alleine. Natürlich nicht. Nee, natürlich müssen da 20 mitmachen. Ach, leckt mich doch. Boah, ist das mühsam jetzt. Leck mich. Ich bleibe einfach auf X und sobald mich einer haut, spam mich vierig ein bisschen. Dieser Rückschritt funktioniert, also dieser Ausweichschritt, da funktioniert einfach nicht immer. Das ist voll nervig. Als Maul. Da ist noch keiner... Äh, da vorne ist Robert de Sable, ne? Hat doch... Ne, Jetzt. Jawohl. Wie mit den Templern? Es ist vollbracht. Eure Pläne, wie auch ihr selbst, aufgehalten. <lacht> ihr wisst nichts von den Plänen. Ihr seid eine Marionette. Er betrog euch, mein Junge. So wie er mich betrog. Drückt euch klar aus. Oder gar nicht. Neun Männer solltet ihr töten, ja? Die neun, die das Geheimnis des Schatzes kannten. Und weiter? Es waren nicht neun, die den Schatz fanden, Assassine. Nicht neun. Zehn. Ein Zehnter? Niemand darf das Geheimnis kennen und leben. Gebt mir den Namen. Oh, ihr kennt ihn gut. Und ich bezweifle, dass ihr sein Leben so willig beenden würdet, wie das meine. Wer? Es ist euer Meister, Al-Mualim. Aber er ist kein Templer. Habt ihr euch nie gefragt, woher er so viel weiß? Wie viele wir waren, wo wir sind, wonach wir trachteten? Er ist der Meister. Ui, Meister der Lügen. Wir sind nur zwei weitere Bauern in seinem Spiel. Und nach meinem Tod bleibt nur ihr. Ob ihr wohl überlebt, bei allem, was ihr wisst? Mich interessiert der Schatz nicht. Ah, aber ihn schon. Der einzige Unterschied zwischen ihm und mir ist, dass er nicht teilen will. Nein. Ironisch, oder? Dass ich, euer größter Feind, euch vor Schaden bewachte. Und nun nehmt ihr mein Leben und beendet damit zugleich das Eure. Ach du Scheiße. Scheint, Gott stand heute auf eurer Seite. Gott hatte damit nichts zu tun. Ich war der bessere Kämpfer. Ja, vielleicht glaubt ihr nicht an ihn, aber er glaubt an euch. Bevor ihr geht, habe ich eine Frage. Dann stellt sie, warum? Warum reist ihr so weit? Riskiert euer Leben wohl tausendmal, um einen einzelnen Mann zu töten. Er bedrohte meine Brüder und das, wofür wir stehen. Ah, Vergeltung also. Nein, nicht Vergeltung, Gerechtigkeit, um dem Frieden den Weg zu bereiten. Ah, dafür kämpft ihr. Frieden? Seht ihr nicht den Widerspruch? Mit einigen Männern kann man eben nicht reden. Wie mit diesem tollen Hund Saladin. Mich dünkt er würde ebenso gerne diesen Krieg beenden wie ihr. Das hörte ich, aber ich, ich sehe es nicht. Auch wenn er es nicht sagt, es ist Volkes Wille. Sarazena wie Kreuzfahrer. Das Volk weiß nicht, was es will. Deshalb wendet es sich an Männer wie uns. Dann liegt es an Männern wie euch, das Rechte zu tun. Hm, Unsinn. Von Geburt an schreien und treten wir. Gewaltsam und unberechenbar. So sind wir halt und können es nicht ändern. Nein, wir sind, was wir zu sein werden. <lacht> Euresgleichen. Immer spielt ihr mit Worten. Ich spreche die Wahrheit. Es steckt keine Finte dahinter. Das werden wir bald sehen. Doch ich fürchte, euer Wunsch wird sich heute nicht erfüllen. In diesem Moment streckt dieser Heide Saladin meine Männer nieder und ich muss ihnen beistehen. Aber wenn er erkennt, wie verletzlich er ist, überdenkt er seine Taten vielleicht. Ja, vielleicht ist bald möglich, wonach ihr euch seht. Ihr wart nicht sicherer als er. Vergesst nicht. Die Männer, die an eurer Stadt regierten, sie hätten euch nicht länger gedient als unbedingt erforderlich. Ja. ja, Dessen bin ich mir bewusst. Dann verlasse ich euch jetzt. Mein Meister und ich haben viel zu bereden. Es scheint, auch er ist nicht ohne Fehl. Er ist ein Mensch. Genau wie wir alle. Genau wie ihr. Friede sei mit euch alle Zeit. Oh je yeah. das wird ja noch interessant uh, wir kommen raus so kurz vom Abschluss Ich sagte aufstehen verdammt hallo Oh nein Anscheinend haben uns ihre Assassinenfreunde gefunden Was wie haben sie das gemacht Moment, ich weiß nicht, wovon Sie reden, aber was immer da unten vorgeht, es hat nichts mit mir zu tun. Sie sind wegen Ihnen hier. Und ich habe Sie sicher nicht eingeladen. Wie ist die Lage da unten? Wir stehen unter Beschuss. Kommt Ihr damit klar? Oder muss ich den Gefangenen evakuieren? Sind noch fünf oder sechs. Wir sind in der Überzahl. Ein paar Verwundete, aber wir kommen klar. Wir kriegen das in den Griff. Verdammt nochmal, Desmond konnten sie das nicht lassen ich sagte doch ich habe damit nichts zu tun wie hätte ich kontakt aufnehmen sollen telepathie kommen sie ist auch egal sie werden bald tot sein hier hören sie zu sieht aus als würde die kavallerie nicht kommen weiß nicht Doc. vor einer minute sind sie noch ausgeflippt sind sie hier doch nicht so sicher wie sie dachten Meinen Sie, die kommen mit Verstärkung zurück? Das glaube ich nicht, Desmond. Was Lucy versucht Ihnen zu sagen ist, dass es keine Assassinen mehr gibt, die zurückkommen können. Wir waren sehr erfolgreich im letzten Jahr, haben eure kleinen Enklaven ausgeräuchert, eure Wüstenkommunen und was auch immer. Ich fürchte, sie sind ganz allein. Ruhen Sie sich aus. Wir bringen das morgen zu Ende. Wieso erst morgen? Wieso nicht jetzt? Jetzt, wo es interessant wurde. Na gut, reden wir nochmal mit Lucy. Reden wir nochmal mit Lucy? Ja. Tut mir leid, Desmond. Er erwähnte die Wüste. Glauben Sie... Nein, sie haben ein Team dorthin geschickt, aber der Ort war verlassen. Ich weiß nicht, wo ihre Eltern sind und kann nicht versprechen, dass sie noch leben. Aber ich glaube, sie konnten fliehen. Danke. Danke fürs Nachsehen. Es ist nicht so schlimm, wie es scheint. Wovon reden sie? Die haben gerade buchstäblich meine einzige Chance, hier herauszukommen, gekillt. Und dann finde ich heraus, dass die Assassinen fast ausgerottet wurden. Und Gott, ich weiß immer noch nicht, was diese Leute vorhaben. Ich weiß nur, dass sie mich töten werden, wenn sie fertig sind. Ich bin am Arsch! Was soll ich jetzt tun? Haben Sie ein bisschen Vertrauen? Sie sind... Vertrauen Sie. Ruhen Sie sich aus, Desmond. Sie werden die Energie brauchen. Nein, sie hat alle Finger noch. Keine Sorge. Gar nicht müde? Aber... Ich würde jetzt eigentlich schon gern wissen... Kann nicht reden. Hab zu tun. Achso, ich kann nicht einsteigen. Das interagieren wir mit ihr. Ich komme nicht an die Mails ran. Ich drücke aus Corona schon R1 zum Rennen. Klappt nicht so ganz. Nicht müde? Ah, okay, ich bin ja. Ich bin müde. Ja, ganz doll müde. Ja, wir werden jetzt noch die letzte Mission machen und wir werden mit Al-Mualim reden. Und dann werden wir das Farming ein anderes Mal machen, so schnell wie möglich hinter mich bringen. Wenn Sie es sagen... Seien Sie nicht so niedergeschlagen, Mr. Miles. Heute ist ein historischer Tag, an den man sich noch lange erinnern wird. Einige von uns, zumindest. Und ich kann euch schon mal als kleine Info sagen, nur weil ich jetzt hier Perfection spiele. Äh, ich werde in Assassin's Creed 2 nicht alle Side-Missionen machen und so. Ich weiß nicht mal, ob ich alle Federn und so sammeln werde. Ich weiß, dass es da Federn gibt. Vielleicht, ich guck mal, aber eigentlich hatte ich nicht unbedingt Frau. Was ist geschehen? Wo sind alle hin? Den Meister zu sehen. Waren es Templer? Haben sie angegriffen? Sie folgen dem Weg. Welchem Weg? Wovon redet ihr? Dem Weg zum Licht. Sprecht klar. Es gibt nur, was der Meister uns zeigt. Das ist die Wahrheit. Ihr seid von Sinnen. Auch ihr werdet dem Weg folgen oder vernichtet werden. So befiehlt es der Meister. Es war Al-Mu'Alem, oder? Was hat er euch angetan? Reiset den Meister, denn er führte uns zum Licht. Er ist das Licht. Da oben Hier sehe ich was glitzern. Ich finde jetzt eine Flagge finde ich voll cool. Sprich nur Meister und zeige uns den Weg. Ach du Scheiße. Wieso gehen die nicht alle zum Meister hoch? Ich dachte, der ruft alle zu sich. Sprich nur Meister und zeige uns den Weg. Oh Jess, ich verliere gerade äh, sieben Leben, wenn ich den töte. Ups. Soll das nein ich muss nicht doch ich muss die assassinen töten das waren doch die kadetten die da den ich zeigen sollte wie man eine klinge führt richtig Waren das nicht die? Ich glaube von der Rüstung her und so, glaube ich, das waren die. Für das Licht, für den Meister. Er hat der Versuchung nicht widerstanden vom Splitter. Ja, ich habe X gedrückt, wie immer, aber nee, nee, nee, der hat keine Lust zum Ausweichen, wäre ja langweilig. Und wir jetzt halt so. Aber ah, nein. Ach, okay. Waren ganz oben, nicht? Ihr habt euch eine gute Zeit ausgesucht. So scheint es. Seid auf der Hut, Freund. Al-Mu'alem hat uns verraten. Ja, ebenso wie er seine Templer-Freunde verriet. Woher wisst ihr? Nach unserem Gespräch kehrte ich in die Ruinen unter Salomons Tempel zurück. Robert hat Tagebuch geführt. Jede Seite eine neue Enthüllung. Was ich lesen musste, brach mir das Herz. Aber es öffnete auch meine Augen. Ihr hattet recht, Altair. Der Meister hat uns nur benutzt. Wir sollten das Heilige Land nicht retten. Wir sollten es ihm ausliefern. Wir müssen ihm Einhalt gebieten. Seid vorsichtig, Malik. Was er den anderen tat, wird er auch uns tun, sobald er kann. Haltet euch fern von ihm. Was schlagt ihr vor? Mein Schwertarm ist noch stark und meine Männer immer noch die meinen. Es wäre ein Fehler, uns abzuweisen. Dann lenkt seine Lakaien ab. Greift die Festung von hinten an. Wenn ihr sie von mir ablenkt, kann ich vielleicht zu Al-Mualem durchdringen. Ich tue, was ihr verlangt. Diese Männer, sie sind nicht sie selbst. Wenn ihr es vermeiden könntet, sie zu töten. Ja. Nur weil er die Gebote der Bruderschaft verraten hat, müssen wir das nicht auch tun. Oh ja. Ich tue, was ich kann. Mehr verlange ich nicht. Friede sei mit euch, mein Freund. Eure Anwesenheit hier wird Frieden bringen. Alle sind hier. So viele Unschuldige. Ich muss aufpassen, dass ich ihnen kein Leid zufüge. Er ist im Garten und nicht im Haus. Jetzt sind es nur, nur er und ich. Nein! Was geht vor? Ah, der Schüler kehrt zurück. Ich war nie fürs Davonlaufen. Und nie fürs Zuhören gleichwohl. Deshalb lebe ich noch. Was soll ich mit euch machen? Lasst mich gehen. Oh, alter ihr. Ich höre den Hass in euren Worten. Spüre seine Hitze. Euch gehen lassen? Das wäre unklug. Warum tut ihr das? Ich fand Beweise. Beweise für was? Dass nichts wahr ist. Und dass alles erlaubt ist kommt. Den Verräter. Stoßt ihn aus dieser Welt. Das sind die neun, die ich getötet habe. Sind es wirklich neun? Ich habe es jetzt gerade nicht so mit mitzählen im Moment, aber ich glaub schon. Ja, der Doktor, den kenne ich. Ja, es sind neun Stück. sind stark. Sogar der Fetzer ist stark. Das kleine Pissnerke hat nichts drauf, das ist klar, aber... Der Bogenschütze war stark. Ey, ich halte X sogar gedrückt, dass der einfach ausweicht und das sollte dann funktionieren. Ich muss X nicht spammen, damit er ausweicht. Gold verursachen, ist es ratsam des Haltet ihn! Lass ihn nicht entwischen! <lacht> <lacht> Ja, super! Jetzt werde ich von dieser Flachpfeife noch fertig gemacht. Toll. Ach, ist das schwer. Greifen Sie weit entfernte Feinde mit Männer, Worauf wartet ihr? Ihn. ihn nicht entwischen! Ich muss ruhiger bleiben schöneren Kills. Ist das Robert de Sable selber nochmal? Der hinten in der Mitte ist der echte, glaube ich. Also die machen so viel Schaden! Das war der richtige. Alles klar. Habt ihr noch ein letztes Wort? Ihr habt mich belogen. Nannte Robert's Ziele schändlich, während ihr dieselben verfolgtet. Ich konnte nie besonders gut teilen. Ihr könnt nicht obsiegen. Andere werden die Kraft haben, euch zu widerstehen. Und solange Menschen einen freien Willen haben, kann es keinen Frieden geben. Den letzten, der so sprach, habe ich getötet. Kühne worte Junge. Aber nur Worte. Dann lasst mich gehen. Ich lasse Taten folgen. <lacht> Sag mir, Meister, was macht mich anders als die anderen? Warum durfte ich meinen Verstand behalten? Wer ihr seid und was ihr tut, ist zu stark verflochten. <lacht> Euch des einen zu berauben, hieß sie mir das andere nehmen. Und diese Templer mussten sterben. Aber die Wahrheit ist, ich versuchte es. In meiner Kammer, als ich euch den Schatz zeigte. Aber ihr seid nicht wie die anderen. Ihr habt die Illusion durchschaut. Illusion? Mehr ist es nie gewesen. Dieser Templerschatz. Dieser Edensplitter. Dieses Wort Gottes. Versteht ihr nun? Das rote Meer wurde nie geteilt. Wasser nie in Wein verwandelt. Nicht die Machenschaften Iris lösten den Trojanischen Krieg aus, sondern das Illusionen allesamt. Was ihr plant, ist nicht weniger eine Illusion. Menschen gegen ihren Willen zu zwingen, euch zu folgen. Ist es denn weniger real als die Phantome, denen die Sarazenen und Kreuzfahrer folgen? Diese feigen Götter, die die Welt im Stich lassen, während die Menschen sich in ihrem Namen gegenseitig dahinmetzeln. Sie leben bereits in einer Illusion. Es ist einfach, ihnen eine andere zu geben eine die weniger blut fordert wenigstens folgen sie diesen freiwillig tun sie das abgesehen von einigen bekehrten und ungläubigen das ist unrecht ah, nun hat euch die logik verlassen stattdessen gibt ihr euch gefühlen hin ich bin enttäuscht was wird nun also geschehen ihr werdet mir nicht folgen und ich kann euch nicht zwingen und ihr weigert euch die teuflischen pläne aufzugeben dann scheint es als stecken wir in einem engpass Nein, wir sind am Ende. Ah, ich werde euch vermissen, Alter, ihr. Ihr wart mein bester Schüler. <lacht> Bringt, Alter, ihr. ihr. wart die ganze Zeit überblickt und werdet es immer sein. Wir okay, haben Overlay und nix mehr. Irgendwo versteckt er sich. Irgendwo befindet sich diese Drecksau noch. Aber wo? dass alles eine Illusion sein sollte, das finde ich heftig. Ach, hier geht es ja noch runter. Ups. Stimmt. Und wieder eine Illusion. Alter, sieht das heftig aus. Ich glaube, man sollte da vielleicht eine Epilepsiewarnung hinschreiben, Freunde. Ich mach das mal so. Vor dem Kampf werde ich kurz noch das Ansagen im Editor hin. Wenn ich das Video schneide. Also ich kann mir vorstellen, dass diese Szenen recht, recht heftige Auswirkungen haben können. Ich weiß nicht genau, was alles Epilepsie auslösen kann. Es gibt da diese Zwischenfrequenzen, wo alles blinkt und so. Auch am Anfang. Da weiß ich es nicht. Ich habe ihn erwischt. Oder oh, hat sich festgepackt. das wollte ich haben. Unmöglich. Der Schüler kann den Meister nicht besiegen. Nichts ist wahrhaftig. Alles ist erlaubt. So scheint es. Ihr habt gesiegt. Geht und nehmt euren Preis entgegen. Ihr habt mit dem Feuer gespielt, alter Mann. Es hätte zerstört werden sollen. Das einzige Zerstören, das die Kreuzzüge beenden und wahren Frieden schaffen kann? Niemals. Dann tue ich es. Das wird sich zeigen. Und ich richtete mein Herz darauf zu erkennen, Weisheit, Torheit und Naratei. Ich erkannte, dass auch dies ein Streben nach Wind war. Denn in der ganzen Weisheit ist viel Verdruss. Und wer Erkenntnis mehrt, mehrt das Leid. Zerstört es! Zerstört es, wie ihr gesagt habt. Die Karte, nach der sie gesucht haben. Ich kann es nicht. Ihr könnt, Alter, ihr. Aber ihr werdet nicht. Natürlich zerstören wir den Apfel nicht. Den Edensplitter. Was war das, verdammt? Und? Wir haben die Karte. Wie viele? Mindestens ein halbes Dutzend. Wir brauchen sie nicht alle. Wir sollten auch einen gewissen Schwund voraussetzen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass noch alle funktionieren. Wenigstens zwei befinden sich auf Landmassen, die es gar nicht mehr gibt. Wir schicken Teams zu allen Standorten und finden es heraus. Immerhin brauchen wir nur einen. Und der Rest? Sammeln Sie die ein. Wir dürfen nichts dem Zufall überlassen. Das letzte, was wir brauchen, ist ein verdammter Überlebender, der in der neuen Welt Ärger macht. Der Assassine? Wir haben, was wir brauchen. Töten Sie ihn. Halt! Sie wissen, wie die Dinger funktionieren. Wir können da nicht einfach reinspazieren. Was meinen Sie? Wir könnten ihn noch brauchen, seine Erinnerungen. Ich empfehle, ihn festzuhalten, bis wir sicher sind, dass uns an den Fundstellen keine Überraschungen erwarten. Das ist Zeitverschwendung. Sie haben es doch selbst gesagt. Wir dürfen nichts dem Zufall überlassen. Also gut. Stellen Sie sicher, dass wir ihn nicht mehr brauchen. Dann töten Sie ihn. Gut. Untergraben Sie meine Autorität nicht. Ich habe Ihnen den Arsch gerettet. Puh, gehen wir. Wir haben noch viel zu tun. Zurück. Machen Sie es sich nicht zu so gemütlich. Wir kommen bald genug auf Sie zurück. Und was zum Teufel ist das? Können wir noch mal Maze anschauen? Irgendwelche... Irgendwelche Mails, vielleicht. Das wäre vor allem bei Lucy jetzt ganz interessant, ob da noch Mails reingekommen sind. Alter, dieser Endkampf, er war sau schwer und mega cool. Symbole, die wir sie, wie wir sie schon oft gesehen haben. Ich sehe da links die 4,3 steht hier, aber ich glaube nicht, dass es von unten nach oben... Ich glaube nicht, dass es eine Bedeutung hat. Nicht für uns. Vielleicht für die Assassinen, aber nicht für uns als Desmond und nicht für mich als Mensch, jetzt gerade so. Nicht für mich als Spieler. Oh mein Gott! Und die haben ja... Aus, wie ist das Blut? Wen zum Teufel haben die vor mir hier festgehalten? Und was ist mit ihm passiert? Was hat das zu bedeuten? Quetzualts Hunger steht oben. Ist das nicht äh, der Inka-Gott? Das ist das Ende. Wir kommen nicht raus und nix. Wir scannen dieses komische Gekreise und dann ist fertig. <lacht> Sorry. Hätten wir denn noch mal den Animus gekonnt? Ich glaube eben nicht. Okay, hier kommt nichts Besseres mit Musik. Sorry. Ähm, ja, also das Spiel war schon. Ich dachte, da kommt was Cooles mit Musik und so noch, aber es ist ganz gemütliche Musik eigentlich. Was bin ich langsam so müde. Ja, dann ist doch noch mal drei dreieinhalb Stunden für mich noch mal nur für den Schluss. Ähm, ja, das Spiel war, also ich klar Assassin's Creed ist cool. Ich kenne das schon. Ich weiß nicht, ich kann jetzt nicht sagen, boah, das Spiel war voll cool. Hat mich voll überzeugt. Ich kenne es schon. Ich wollte es halt drauf haben. <lacht> weil ich gerne weiterspielen würde. Äh, ich weiß nicht, wann Assassin's Creed 2 kommt, das kann ich nicht garantieren. Ich hoffe, der Editor hat euch ein bisschen gefallen. Äh, ich werde es sicher ändern. Es ist äh, für das, was rauskommt. Zeitlich kriege ich es nicht auf die Reihe, neben Schule und so noch alles. Da muss ich mich leider dafür entschuldigen. Ich werde Assassin's Creed 2 nicht uncut hochladen, aber deutlich weniger karte das hier, weil der Aufwand dafür ist einfach viel zu hoch für mich momentan. Und dann kommt noch Call of Duty 2, äh nicht, 2, World War 2, so. Das kommt dann auch bald mal noch. Ich wollte einfach Assassin's Creed durchspielen, bevor ich jetzt schon wieder mit COD anfange, den nächsten Teil. Aber ich glaube das nächste Mal, wenn ich was anschmeiße für die Aufnahme, wird das COD sein. Äh, nach COD wollte ich mal Halo noch spielen, aber Assassin's Creed wird jetzt sicher mal weitergehen mit dem 2, mit vielleicht Revelations, äh, Brotherhood Revelations direkt nachträglich. Aber auch da, wie gesagt, werde ich nicht komplett auf die Nebenmission gehen. Hauptmission, ich werde Geld farmen für die Stadt und dann startenden es auch so, dass ich mir das ein bisschen leisten kann, was ich brauche und nicht komplett auf 100%. Ähm, es gibt sicher einige Erfolge, das weiß ich. Da werde ich ein bisschen reinschauen, aber nicht extrem. Teilweise mache ich mir die einfach auch selber dann, wenn ich fertig bin mit dem Spielen. So, jetzt bei COD habe ich ja angefangen, einen Veter Veteran run zu machen. Der ist extrem schwer. Ich habe irgendwann aufgehört bei World of War. Das ist der fünfte Teil, den ersten, den ich noch spielen kann. Äh, ja. Aber nee, das Spiel war selber ganz cool. Klar, grafisch, es ist halt die PS3, kann kein HDMI-Output geben für das äh, Elgato und ich weiß immer noch nicht wieso, aber ist halt so. Deswegen werden die ersten Spiele hier wie immer ein bisschen doof aussehen. Ich glaube es rennt ja trotzdem auf 27 oder so hoch oder auf 1080, aber nicht höher halt. Äh, aber, also Hochrendern, ja, es kommt darauf, dabei raus, so meine ich. Hochrendern wird schwer, das ist Grafik erhöht, die Auflösung. Aber ja. Ne, das Spiel war cool, das ist der erste Teil der Desmond-Reihe. Äh, man kann sagen Trilogie, dabei ist eigentlich ein fünfteiliges Teil. Denn, <lacht> das kann man jetzt schon sagen, wie ihr gesehen habt, Desmond stirbt ja nicht. Die kommen hoch und die hauen ab und Desmond überlebt momentan noch. Und. Ja, das Ganze wird in COD, äh, jetzt komme ich schon wieder mit COD, Assassin's Creed 3 mit Connor wird die Storyline von Desmond Miles beendet. Danach gibt es einen neuen Hauptcharakter in der Gegenwart und in der Vergangenheit gehen wir eh immer in andere Zeiten, also, ja. Aber einfach mal so zum sagen, die Desmond 3 ist also drei Teile lang offiziell Assassin's Creed 3, fünf Teile mit Revelations und Brotherhood. So, und da sind wir jetzt wieder, und jetzt ist die Frage. Ich habe noch meine Vision. Ja, die Altair-Kunst ist durchgesickert. Ezio kann das? What the fuck? Der Apfel steht über, über allem. Das ist der Apfel Eden wahrscheinlich, dieser Splitter da. Die Ursünde. Und ja. Wir können noch rein. Was ich sehr interessant finde übrigens, ist, dass man sich da freiwillig reinlegt. Aber es ist okay, es macht Sinn, dass wir das nochmal spielen können. Und ja, wie ihr seht, haben wir alles außer hinten. Die Flaggen, die Zusatzerinnerung, die fehlt halt. Dieses Pokalmäßige, das ist das Finale, in dem wir gegen Al-Mualim kämpfen. Da können wir nicht. Das können wir jederzeit nochmal spielen. Aber das werden wir nicht nochmal spielen. Da ist nichts mehr neues reingekommen, ne? Nein, nein. Na gut, dann können wir denn raus hier, oder sind wir noch eingesperrt? Das wäre noch interessant. Wir stecken fest. Das heißt, wir haben jetzt hier wirklich nur noch den Hard, damit wir die Möglichkeit haben, nochmal reinzugehen. Dann würde ich sagen, wir beenden mal diesmal ein bisschen eine kürzere Session. Aber wir, waren, wir sind noch nicht fertig. Ich gucke mal, ob ich streamen kann, weil letztes Mal, die letzten Mal hat Egato noch Probleme gehabt mit Twitching. Vielleicht kriege ich es noch hin. Ansonsten würde ich es oft machen, schneiden und dann hochladen als letzte Folge. Ja, also, danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Mein Name ist Martin, alles von Zucker. cheerio!